Weil der Kulturen, weil wir deutlich machen wollen. Das ist ein in Berlin. Steht für Vielfalt. Deswegen stoppt den Hass und kommt zur Demo gegen die AfD. Als doch